Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute, wie ihr ein leckeres und einfaches Eisrezept machen könnt. Nämlich gerade jetzt passend, wo es mal wieder richtig schön heiß wird und in den Sommer reingeht, ein richtig gutes, leckeres, cremiges Eis. Und alles, was ihr dazu braucht, sind ein paar Cashews und vor allen Dingen hierbei ganz wichtig, Kokosöl und Kokosmilch. Und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also das fertige Eis. So schaut's aus. Ich muss mal gucken, dass man nicht rausfällt. Ähm, am Ende noch ein paar von den Pistazienkernen überbehalten, um zu dekorieren. Und wenn ihr das Ganze nachmachen möchtet, dann habt ihr hier direkt unten drunter sämtliche Zutaten und auch den eigentlich ja nun mal sehr, sehr einfachen Zubereitungsschritt. So, außerdem, wenn ihr Fragen oder sowas an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann war das für heute. Bei mir gibt es lecker lecker Eis. Und wenn ihr es nachmachen möchtet, schon jetzt guten Appetit dabei und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!